Haben dann die Aktien schon ihren Tiefpunkt erreicht? Das weiß niemand. Ich weiß es auch nicht. Die Börse lässt sich nicht voraussehen mit Aktienkursen, aber oft volatil ist. Zu wissen, dass die Rendite beim Kauf gemacht wird, obendrauf das achte Weltwunder, den Zinsenzins, anzuwenden, bringt mehr Profite. Falls du noch keinen Renditeplan und keine Aktienstrategie für 2023 hast, stelle ich dir meine vor. Die habe ich 2022. Erprobt. Ich habe auf meinem Portfolio über 520% Rendite gemacht. Ich bin seit drei Jahren dabei. Ich investiere mit Aktienstrategien. Ich habe von null auf angefangen zu investieren. verwende mehrere Hebel für Investitionen. Ich nutze eine kurzfristige Aktienstrategie, um das Geld zu hebeln. Ich wiederhole die Strategie mehrmals im Jahr auf meinem Portfolio. Und ich nutze den Zins Zins. Und wenn du Interesse hast, zu erfahren, wie ich das mache, dann abonniere meinen Kanal und bleib dran im Video. Der Zinsenzins ist das achte Weltwunder, sagte einmal der Einstein. Also, wie nutze ich diese Information? Los geht's! Ich nutze die kurzfristige Strategie und hebele mein Geld mehrmals im Jahr dank dieser Aktienstrategie. Ich nutze auch Zinsenzins und lege das Geld auch längerfristig an. Ich nehme alles und erhöhe meine Profite. Was ich dieses Jahr nicht mehr machen werde. Eine gewisse Nervosität und Druck beim wahllosen anfänglichen Investieren ohne Strategie haben mich zu viel Aktionismus, zu viel Druck und auch nicht zuletzt und an die Belastungsgrenzen gebracht. Das hat mich dazu geführt zu selektieren und fokussieren vorzugehen. Das, was ich auf jeden Fall in diesem Jahr nicht mehr machen werde, Trends nachlaufen. Das ist nicht lohnenswert, hinter jeder Sau, die im Dorf getrieben wird, herzurennen. Dann, ich habe eine Strategie und die richtet sich nicht nach Trends. Das sind andere Werte von Bedeutung. Die Risiken spielen bei meiner Strategie auch keine Rolle, wenn ich im Vorfeld richtig recherchiere. Und die Aktienwerte, dazu komme ich später im Video, richtig aussuche. Ich werde auch keine Immobilieninvestitionen tätigen. Ich war kurz davor es zu tun. Nun werde ich aufgrund der Marktsituation, der hohen Zinsen und der erhöhten Preise dieses Jahr zurückstecken. Mein Fokus liegt auf den Aktien, die richtig gut diversifiziert sind in dem Portfolio, richtige Werte, die niemals nach Null gehen können, die Anwendung der Strategie. Mein Profit werde ich dieses Jahr erzielen aus der langfristigen Strategie, wo ich die ETFs investiere und aus einer Strategie, dass ich kurzfristig investiere und mehrmals im Jahr. Die Freizeit setze ich als einen festen Bestandteil in meinem Terminkalender, nicht zuletzt, weil ich einen Tool, einen Planer entwickelt habe der mich investieren lässt und mein Leben genießen. Nach einem tollen Plan. Alles ist möglich. Früher war das so, wie alle Anfänger das machen. Ich habe Aktien gesucht, nach bestem Wissen diversifiziert. Ich habe sie gekauft und dann habe ich gewartet, bis die Preise ansteigen. Dabei ist das Investieren an sich Geld vermehren. Und mein Ziel war es von vornherein, das Geld mit einem großen Hebel zu vermehren, zu maximieren. Und an dieses Ziel halte ich mich nach wie vor. Dafür sind andere, bessere Dinge wichtig. Die Value Cost Average VCA Strategie enthält in sich einen Hebel und ich nutze diese Strategie, indem ich mich einfach stur daran halte und die Schritte umsetze. Dafür habe ich einen Plan entwickelt, mit den Schritten, die ich im Laufe der Woche prüfe. Diese Schritte enthalten alle Punkte der Strategie, alle Risiken der Strategie und alle Tools, die ich dafür verwende. Der Planer ist meine Erfindung ich habe bestmöglichen Wege ausgesucht und analysiert und nachdem ich das in regelmäßigen Abständen angewendet habe, ergaben sich diese aus der Aufmerksamkeit in dem Investitionsprozess. Ich habe es analysiert und ich habe mir meinen Kopf erleichtert, indem ich diesen Planer in eine Tabelle gefasst habe und brauche ich nur aufzuschlagen oder sogar in Erinnerung in mein iPhone einzugeben und dann weiß ich, was zu tun ist und diese Teil ist dann schon automatisiert. Informationen zu dem Planer findest du unter meinem Video. Es gibt inzwischen so viele Tools. Ich verknüpfe unter dem Video auch meine, die ich nutze, die mir die ganze Sache von vornherein erleichtern. Man könnte es nicht glauben, aber ich habe es beobachtet und ich habe da herausgerechnet, dass in dem Investitionsprozess bei den Aktien muss man auf sehr viele Schrauben achten und wenn man auf die achtet, zum Beispiel mit meinem Planer, dann entsteht viel mehr Aufmerksamkeit, da zerrinnt kein Prozent Rendite mehr durch die Finger. Denn mit den Tools kann ich auf die Kerze genau meine Gewinne absichern, um die Gewinne weiter laufen zu lassen, maximal so viel es möglich ist. Dadurch wird die Rendite mehrmals gehebelt. Einmal ist durch die Strategie, das Zweite ist durch die kluge Entscheidung, den Planer anzuwenden und die Tools zu automatisieren. Dadurch fällt viel mehr Rendite ab. Ich benutze bei der Strategie, ganz wichtig, bestimmte Aktien. Die Rendite, das ist... Strategie plus Planer plus Anwendung von den Tools ergibt die Rendite, die ich mehrmal im Jahr wiederhole, weil das an bestimmter Art von Aktien liegt. Das ist der Strauß, das ist die Formel, nach der ich vorgehe. Ich identifiziere zuerst die Aktien, die volatil sind. Und die so stark sind, dass sie niemals nach Null gehen können. Dann teile ich meine Investsumme ein. Auf eine bestimmte Art und Weise weise ich zu für die Investition. Dann kommt mein Planer mit den Schritten ins Spiel. Und da sind sieben Schritte, die in fünf Kategorien aufgeteilt sind: Kalkulation, Investition, Strategie, Aktienkurse und Gewinne. Zu den Tools gehört mein Mobiler Broker, mehrere inzwischen. Ich verlinke unter meinem Video, kannst du gerne nutzen. Und die Rendite, da habe ich ein Video dazu gemacht. Kannst du nachschauen, in welche Werte ich investiert habe. In 2022 habe ich meinen Profit auf die Art gemacht. Ich habe eine Investmentsumme investiert in mein Portfolio und abgewartet bis jeder Aktienwert auf eine Rendite von 15% aufsteigt. Und dann habe ich die Aktie verkauft. Welche 24 Aktienwerte das waren, findest du in dem Video, das verlinkt ist in der Infobox. Auf jeden Fall im Laufe des Jahres habe ich 526% kumulierten Renditewert mit meinem Portfolio erzielt. Jetzt zu den Metriken und Methoden. Klingt wichtig, ist auch, ich kann es noch anders erklären. Je größer dein Portfolio ist, desto größer ist die Rendite. Mein Portfolio ist wie eine gut ernährte Kuh. Schlag dir niemals deine Kuh, dann dein Ende ist dann absehbar. Der Spruch ist von mir, die Kuh ist das Portfolio. Die Kuh bringt Milch, Butter, Sahne, Crème fraîche und andere Produkte. Je größer das Portfolio ist, je größer die Investitionssumme in die Werte, also in die Aktien, die man investiert, desto größer ist die Rendite. Und Portfolio vergröße ich mit jedem realisierte Rendite. Das heißt, wenn Portfolio, Antragsportfolio, die Rendite bekommt, ich kassiere zum Beispiel, ich verkaufe, dann reinvestiere ich wieder in mein Portfolio und es erhöht sich jedes Mal. Immer auf die Rendite drauf. Denn je größer das Portfolio, desto größer ist Verhältnis zu der Rendite und desto schneller wächst mein Portfolio an. Mein ganzer Fokus liegt nämlich darauf, ich verkaufe keine Aktie unter 15%. Bei manchen Werten muss man eine Weile abwarten, aber durch die Volatilität des Marktes und der Aktienwerte passiert das mehrmals innerhalb von einem Jahr. Ich habe die Geduld im Investieren. Ich füttere meine Kuh ganz in Ruhe und dann melke ich die Renditen ab. Das ist in der kurzfristigen Strategie. Die Kosten, die ich bei meinem mobilen Broker lasse oder auch beim Transaktionsgeschäften, sind geringer. Deshalb ist mein Profit auch planbar. Natürlich habe ich die Abhängigkeit von dem Markt, das ist gar keine Frage. Aber indem ich jeden Monat zusätzlich neues Geld investiere und indem ich die Strategie nutze und indem ich auch langfristig investiere, wird sich die Kurve und die Rendite und mein Profit immer vergrößern. Ich habe bis jetzt über Disclaimer nicht gesprochen. Es ist keine Anlageberatung. Das ist meine eigene Strategie, die ich umsetze. Ich verlinke meine Tools. Ich verlinke den Zugang zu meinem Planer. Schön, dass du bis jetzt geschaut hast. Mit meiner Strategie verringere ich meinen Durchschnittspreis. Und wenn die Kurse beginnen zu wachsen, dann bin ich entsprechend wesentlich früher in dem Renditebereich als die meisten. Wenn du Interesse hast, ein Mentoring mit mir, oder du möchtest synchron investieren? Dafür muss man nicht sehr viele Dinge tun, nicht so viele Dinge kennen. Recherche sollst du immer machen. Aber möchtest du synchron investieren? Findest du unter dem Video Informationen. Nutze die Tools, die ich auch nutze. Achte auf die Informationen in meinen Videos, wie ich diese Tools verwende und worauf zu achten wäre bei den Einstellungen. Ich danke dir fürs Zuschauen von diesem Video. Abonniere meinen Kanal. Like das Video, stell mir die Fragen und bleib im Profit bis demnächst im neuen Video. Bis dann.